Ich war noch nie glücklich in unserer Beziehung, sagt man manchmal, wenn man sich gerade sehr über den Partner ärgert. Es fühlt sich auch so an, aber es ist tatsächlich eine Unfähigkeit unseres Gehirns. Vergleiche in unserer Selbstbeobachtung werden immer ungenauer, je mehr die Vergleichspunkte auseinanderliegen, hat man in einer englischen Studie am Dartmouth College festgestellt. Das können Sie an sich selbst ausprobieren, wenn Sie versuchen, den Unterschied zwischen zwei Bildern festzustellen. Dicht nebeneinander liegend, erkennen Sie die Verschiedenheit sofort. Aber wenn Sie die Bilder an zwei verschiedenen Tagen zu sehen bekommen, werden Sie sich schwer tun. Deshalb misstrauen Sie sich am besten selbst, wenn es sich so anfühlt, als wäre jeder Tag in Ihrer Beziehung schrecklich gewesen. Es gab wahrscheinlich Tage in der Vergangenheit, in denen Sie sich nicht vorstellen konnten, dass Sie eines Tages so enttäuscht sein würden wie heute. Und vermutlich gibt es in Zukunft wieder Tage, an denen Sie die Beziehung ganz anders erleben werden als heute. Mit dieser Überzeugung wird es Ihnen leichter fallen, sich dafür einzusetzen, dass Sie sich morgen wieder so fühlen werden, in Ihrer Beziehung wie an früheren Tagen.